Guten Morgen, wie ich Euch schon einmal gezeigt habe schlägt die Demografie also die Altersstruktur meines Kanals sehr in Richtung der Erwachsenen und der etwas reiferen Menschen aus. Das bedeutet der Hauptteil meiner Zuschauer sind 30 oder älter. Das ist natürlich einerseits schön da man da auch auf einem gewissen Lebenserfahrungsniveau reden kann. Andererseits äh, kann man, wenn man, wie ich, einen, einen gewissen Anspruch hat, die, die Welt auch wirklich besser zu machen, dann nicht so viel formen, wie man das eben kann, bei Kindern und bei Jugendlichen. Die sind nur noch mal ein bisschen besser formbar. Allerdings kann ich und ich will ich auch nicht auf Youtube äh, ja, diesen oberflächlichen, fanatisch polarisierenden Veganer machen, nur um das äh, junge Volk zu erreichen und ähm, ja, entsprechend bei Youtube dann noch erfolgreicher zu sein. Mein Kanal soll wirklich authentisch bleiben, auch wenn das bedeutet eben ja, die, die ganzen einfach gestrickten Menschen nicht so erreichen zu können bzw. dazu führt dass, ich, ja, nur, dass mich eben nur der Teil der Menschen dauerhaft abonniert, der bereits schon etwas reflektiert ist. Mir fehlt auf jeden Fall Online sowas wie, wie ein Killerinstinkt, um auch die wenig bewussten und reflektierten Menschen zu erreichen. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu kurz auf YouTube, um zu realisieren, äh, wie das dann besser geht. Aber das ist nur einmal so. Und da kann ich auch nichts dran ändern. Und ja, die Leute können, können halt jederzeit vor mir flüchten, indem sie einfach wegklicken oder mich deabonnieren. Aber ähm, ja, deshalb habe ich mir jetzt das fallen lassen. Und äh, zwar, Punkt 1, ich will die jüngeren Menschen erreichen. Und. Äh, entsprechend, ja, um auch noch mehr Einfluss auszuüben und die Menschen eben zu noch mehr Bewusstheit im täglichen Umgang zu bringen. Das ist da Punkt 1. Punkt 2, sie dürfen nicht flüchten können. <lacht> ja, da habe ich mir also halt überlegt, wie ich das dann am besten unter einen Hut bringe. Und ja, mich dazu, also bei YouTube funktioniert es nicht, das ist klar. Da bleibe ich, wie ich bin, das geht nicht anders. Aber ich habe was rausgefunden und zwar. Ich gehe an die Schulen Und da, ja, quasi direkt an die Quelle der, der Menschlichkeit. Das bedeutet an die Grundschule. Ich muss natürlich, oder muss da erstmal gewerblich alles anmelden und klar machen. Aber ab nächste Woche geht's dann los. Ich habe mein erstes Engagement in einer zweiten Klasse an einer öffentlichen Grundschule in Leipzig. Die wird, äh, ja, nächste Woche dann eben Besuch vom Smoothie Man. <lacht> erhalten. Und das Lehrplanthema gesunde Ernährung wird für diese Klasse vom Smoothie Man persönlich übernommen. Natürlich rechtlich abgesichert durch das Beiwohnen eines Lehrkörpers. Da lernen die Kinder dann äh, ja, wo welche Inhaltsstoffe enthalten sind und dass man auch mit einer pflanzlichen Ernährung seine Nährstoffe bis auf B12 und D komplett abdecken kann. Ich weiß bei B12 und D streiten sich die Geister aber ich muss da. Ja, in der Schule gesichertes Wissen auf den Tisch legen. Da das Lernen an Schulen, insbesondere an öffentlichen Grundschulen, auch mit einer gewissen ja, gesell gesellschaftlichen Konvention, auch mit einer Verantwortung einhergeht. Am Ende der Stunde gibt es dann für die Kinder, ja... Meinen Mega Smoothie, allerdings ohne Pulver, sondern nur mit frischen Obst und Gemüse. Aber ja, ein Smoothie wo wirklich alle Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäuren enthalten sind. Und die Kinder werden dann natürlich ja, im, im praktischen Teil der Stunde mit mir zusammen mit Freude äh, ja, das Obst und das Gemüse schneiden und eine reife ist und so weiter, Ja und dann den Smoothie befüllen, äh, damit eben auch der Spaß nicht zu, äh, zu kurz kommt, denn nur mit Freude lernen wir. Und und ja, das, das fühlt sich richtig gut an diese Entscheidung, äh, da dies ja, eine ethisch äh, motivierte Entscheidung ist, äh, moralisch. Mir ist natürlich klar, dass äh, ja, die Schulen kaum Geld haben und entsprechend habe ich preislich natürlich recht tief angesetzt, aber mein Wunsch mit einer, mit einer ethisch einwandfreien Arbeit, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, das ist einfach größer als der Wunsch irgendwie hauptsache viel Geld zu verdienen. Das habe ich mein Leben lang gemacht und für mich persönlich herausgefunden, das erfüllt mich nicht. Denn dann ist, dann ist Arbeitszeit nicht gleich Lebenszeit. Ich habe für mich beschlossen, dass ich jeden Cent den ich zukünftig ab dem neuen Jahr 2016 verdiene wirklich zu 100% meine moralischen Ansprüche bedient und dabei reicht es nicht aus nichts Böses zu machen, sondern ich will die Welt verändern. Es geht nicht darum nirgends moralisch einzuecken, sondern selber Ecken zu generieren. Ich habe schon die letzten Monate viel mit dem ja, Gedanken gespielt, dieses wirklich auch explizit als Ziel zu formulieren, vor allem erstmal für mich, aber mich dann immer noch davor gescheut. Diese, diese 100% Regelung wirklich umzusetzen. Weil es, es bedeutet natürlich, dass ich mich bewusst von, von einfachen, gut bezahlten Arbeiten hin zu schwierigen, schlecht bezahlten Arbeiten orientieren werde. Und dadurch natürlich äh, auch weniger Zeit haben werde, Geld auszugeben und die Freuden des unbewussten Lebens, die ich ja nach wie vor auch in mein Leben integriere, auszuleben. Ne? Bin auch noch nicht der Mönch der in den Bergen wohnt. Aber ich spüre dass dies richtig ist und ich freue mich auf die Herausforderungen, die auch, auch damit einhergehen, dass das Leben das, das hat schon fast begonnen anspruchslos zu werden seit ich viel Geld verdient habe, wirklich zu 100% mit ethisch motivierter Arbeit und seinem Idealismus Geld zu verdienen und wenn das nicht gut geht, dann nicht zurückzuwechseln auf schnelles Geld und, und eine Arbeit die eben nicht zu 100% meiner Moral entspricht, das ist für mich Richtig fettes Brett Ein ähm, ja, richtig fettes Brett, also diese Herausforderung das, das kickt mich und besonders kickt es mich das auch öffentlich zu postulieren, denn äh, damit habe ich ja schon beim Umstieg auf die vegane Ernährung eine ganz gute Erfahrung gemacht wie ihr wisst, denn ich will das wirklich zu 100% durchziehen, nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen, sondern wirklich zu 100% ich will morgens in den, in den Spiegel schauen und sagen, das, was ich tue, das ist richtig. Und entspricht auch meiner Auffassung vom Leben. Wider aller gesellschaftlichen Ansichten und auch Moralvorstellungen. Ich gehe auf meinem Weg. Und, und wenn ich davon abweichen muss, dann wirklich nur, äh, wenn es um meine, meine physische Existenz geht, sprich Hunger oder äh, ein eigenes Dach über dem Kopf zu haben. Ich, meine unmoralischen Tätigkeiten, die nur darauf ausgerichtet sind Geld zu verdienen und ja, nicht auf die Tätigkeit selber. Es gilt hier für mich eine absolute 100% Regel, das bedeutet ab 2016, dass ich ausschließlich von den Einnahmen aus den privaten Coachings, von der Lehrtätigkeit an Schulen und Volkshochschulen und von Youtube leben werde. Und lieber aufstockend Sozialhilfe beziehen werde, als eine unmoralische Arbeit wieder aufzunehmen. 100% ohne Kompromisse, pure Überzeugung, lieber Armut als Unbewusstheit. Es hat Jahrzehnte gedauert in meinem Leben um zu erkennen was wirklich zählt und dieses Wissen wird jetzt in aller Konsequenz durchgezogen. Ich ich freue mich total auf diese Herausforderung und glaube sagen zu können, dass dies wohl bisher in meinem Leben die größte berufliche Herausforderung darstellt. Aber sie ist eben mehr als irgendwie versuchen Geld zu verdienen, sondern es ist die Herausforderung wieder den gesellschaftlichen Konventionen und Moralvorstellungen das zu tun was richtig ist. Auszubrechen. aus. Aus dem, aus dem Käfig der, der Bequemlichkeit und der Unbewusstheit in dem fast alle in der westlichen Welt gefangen sind. Und diese Bequemlichkeit täglich zu nähren, das da nicht raus. Falsche Ideale. Und, äh, ja, und, und, und die Gesellschaft. Tut auf diejenigen, die da ausbrechen, brandmarken und isolieren. Aber auch wenn ich gebrandmarkt werden sollte und wenn ich alleine die Fahne der Bewusstheit hochhalten muss, ich werde dies tun und ich werde dies mit Stolz tun. Zu 100 Dieses System des Geldes und der Manipulierung der Massen, das werde ich nicht mehr unterstützen. Meine Ideale sind Freiheit, Bewusstheit und Nächstenliebe. Und ich habe noch verdammt viel Zeit in diesem Leben, andere Menschen zu inspirieren. Ich werde es nicht schaffen alle Menschen zu erreichen, das ist logisch, aber ich werde es schaffen die Welt zu verändern, indem ich Menschen verändere. Und der Schritt an die Schulen zu, an die Schulen zu gehen und äh, dort zu lehren, das ist ein weiterer wichtiger Baustein und das war so ein bisschen der, der Effekt wo ich sage, ja ganz oder gar nicht. Genauso wie sich das Leben mit einer veganen Ernährung richtig anfühlt, genauso fühlt es sich eben auch richtig an äh, diese moralische Befreiung zu vollenden. Indem ich mich äh, ja, von den Ketten der, der gesellschaftlichen Konventionen auch im beruflichen Alltag komplett löse. Egal ob als Angestellter oder Selbstständiger. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen die dieses Video sehen nicht verstehen werden in Gänze, in Tiefe was das wirklich bedeutet für mich. Ich erkenne das häufig an Kommentaren die, die hin und wieder mal kommen, da, da gibt es Menschen deren Horizont einfach zu stark geprägt ist. Und die können einfach nicht aus dem Kasten herausdenken. Die sind nicht dumm oder so, sondern die können einfach nicht aus dem Kasten herausdenken. Die erkennen nicht, dass ich ein Mensch bin und können meine, meine Worte nicht bewusst aufnehmen. Die sehen einen Youtuber, die, die sehen Klicks und und Abonnentenzahlen und denken in ihnen vorgefertigten Mustern. Aber dieses Video ist für mich sehr wichtig, denn in Phasen des Zweifelns und des Zauderns und ich denke, die werden auch kommen. Da werde ich mir dieses Video wieder und wieder anschauen. Christian Du ziehst das zu 100% durch. Stichtag 1.1.2016. Ab dann nur noch Geld verdienen durch eine Arbeit welche zu 100% Deinen Werten entspricht. 100